Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch alle Fragen zum Thema Zahnseide beantworten, also die von euch am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Zahnseide. Werde ich in diesem Video alle für euch beantworten. Also, bleibt dran! Ich habe die am häufigsten gestellten Fragen alle mal rausgeschrieben und dann hatte ich euch noch bei Insta gefragt, ob ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema Zahnseide habt. Und wenn da welche dabei waren, die ich noch nicht in meiner Liste hatte, dann habe ich die jetzt nochmal dazu gefügt. Und wir legen einfach gleich los. Die erste Frage, die ich so oft von euch immer noch gestellt bekommen ist, was denn besser ist, ob gewachste oder ungewachste Zahnseide? Also beides hat Vor- und Nachteile. Wenn ihr noch Anfänger seid, dann würde ich gewachste Zahnseide benutzen, weil durch das Wachs geleitet die Zahnseide besser in den Zahnzwischenraum und das Risiko, dass ihr euch verletzt beim Benutzen der Zahnseide, ist einfach geringer. Also die Handhabung mit gewachster Zahnseide ist leichter. Wenn ihr aber schon ganz gut damit umgehen könnt, dann könnt ihr auch gerne mal ungewachste Zahnseide ausprobieren. Ungewachste Zahnseide reinigt einen kleinen Tick gründlicher als gewachste. Der Unterschied ist nicht so groß, also ihr könnt auch bedenkenlos gewachste Zahnseide verwenden, aber ungewachste reinigt noch ein Tick gründlicher. Und außerdem ist es bei gewachster Zahnseide auch so, dass dieses Wachs ein bisschen in den Zahnzwischenräumen hängen bleibt und bei ungewachster Zahnseide habt ihr das Problem eben nicht. Also wenn ihr mit ungewachster Zahnseide zurechtkommt, dann würde ich euch ungewachste empfehlen, aber ansonsten könnt ihr auch gewachste verwenden. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage, was ist besser, Zahnseide Sticks oder lose Zahnseide? Also dazu kann ich sagen, wenn ihr mit loser Zahnseide umgehen könnt, dann würde ich lose Zahnseide benutzen, weil lose Zahnseide hat den Vorteil, erstens ihr könnt sie die ganze Zeit richtig gut spannen und damit sehr gut in den Zahnzwischenraum einfädeln ähm, und auch sehr eng fassen. Und ihr könnt auch die Zahnseide richtig um die Wände des Zahns legen und auch noch so ein bisschen, nicht nur den Zahnzwischenraum selbst, sondern auch noch so ein bisschen die Wände des Zahnes mit reinigen. Das hat eben ja, das ist der Vorteil von dieser losen Zahnseide. Zahnseide-Sticks funktionieren im Prinzip genauso. Also den Zahnzwischenraum reinigen sie auch. Aber ich finde es, ähm, die geben relativ schnell nach. Also die ist dann, wenn ihr ein paar Zähne benutzt habt, nicht mehr so gut gespannt, die leiert ein bisschen aus und ihr könnt die eben nicht um die Wand des Zahnes legen, also das geht damit einfach nicht. Trotzdem kommen einfach viele mit diesen Zahnseide-Sticks besser zurecht, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also wenn das die einzigen sind, die ihr verwenden könnt und ihr mit Loser nicht zurechtkommt, dann verwendet halt diese Sticks, das ist kein Problem. Aber ja, wenn ihr mit Loser zurechtkommt, dann würde ich auch einfach die Lose verwenden. Dann kommen wir zur dritten Frage. Was ist denn eigentlich mit Zahnband? Es gibt ja nicht nur Zahnseide, sondern auch Zahnband. Also beim Zahnband ist es so, es hat den Vorteil, dass es noch besser gleitet als gewachste Zahnseide. Also wer überhaupt nicht mit Zahnseide zurechtkommt, der kann mal ein Zahnband probieren. Das gleitet einfach noch leichter in den Zahnzwischenraum und ist auch noch ein bisschen dünner als Zahnseide und gerade auch bei extrem engen Zahnzwischenräumen ganz gut geeignet. Aber es reinigt einfach nicht so gründlich wie Zahnseide. Das heißt, wenn ich würde immer Zahnseide vorziehen und nur wenn ihr damit wirklich nicht zurechtkommt, dann kann man mal ein Zahnband ausprobieren und das verwenden, aber ich würde immer wirklich lieber Zahnseide benutzen. Also am besten ist ungewachste Zahnseide, am zweitbesten sage ich mal gewachsene Zahnseide und erst an dritter Stelle das Zahnband. Dann eine wunderbare Überleitung zu meiner vierten Frage. Muss ich Markenzahnseide benutzen oder ist No Name Zahnseide genauso gut? Ja, ihr könnt natürlich auch No Name Zahnseide benutzen, das ist eigentlich völlig egal. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Sollte die Zahnseide mit oder ohne Fluorid sein? Auch das ist völlig egal. Wenn ihr ungewachste Zahnseide nehmt, ist da sowieso kein Fluorid dran. Und bei gewachster ist es egal, ob mit oder ohne Fluorid. Ich nehme mal an, ihr putzt sowieso mit fluoridhaltiger Zahnpasta die Zähne. Dann braucht ihr nicht noch zusätzlich Zahnseide mit Fluorid zu verwenden. Und wenn ihr kein Fluorid verwenden wollt, dann erübrigt sich die Frage sowieso. Dann die nächste Frage. Mit oder ohne Aktivkohle? Von Aktivkohle würde ich eher die Finger von lassen, es ist noch nicht so ganz untersucht, dieses ganze Aktivkohle, gibt es ja auch in Zahnpasten, ich habe auch das Gefühl, da flacht sowieso schon ab. Wenn ihr nochmal ein Video über Zahnpasta mit Aktivkohle oder Aktivkohle allgemein haben wollt, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, dann mache ich da nochmal ein extra Video drüber. Aber bis dahin würde ich lieber keine Zahnseide mit Aktivkohle verwenden. Dann als nächstes kommen jetzt ein paar Fragen zur richtigen Anwendung von Zahnseide. Ich habe ja schon einige Videos über Zahnseide gemacht, die verlinke ich euch auch alle mal unten. Also wenn ihr da noch im Detail mehr zu wissen wollt, dann schaut euch meine anderen Videos ein. Ich werde jetzt hier nur ganz grob nochmal drauf eingehen. Dann die nächste Frage. Vor oder nach dem Zähneputzen? Das haben mich auch sehr viele gefragt. Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich kann euch sagen, wie ich es mache. Ich verwende meine Zahnseide immer vor dem Zähneputzen, weil es für mich einfach logischer ist. Ich möchte erst die Zahnzwischenräume reinigen mit Zahnseide und Interdentalbürsten und wenn die sauber sind, dann putze ich meine Zähne mit Zahnpasta und dann kann das Fluorid nämlich auch in den Zahnzwischenräumen wirken, weil das Fluorid kann nicht durch die Belege durchdringen. Das wirkt nur auf sauberen Zähnen und insofern macht es für mich einfach mehr Sinn, erstmal die Zahnzwischenräume zu reinigen und dann kann das beim Zähneputzen das Fluorid auch in den Zahnzwischenräumen wirken. Ja, so mache ich das. Dann kam noch ganz, ganz oft die Frage: Muss ich die Zahnseide weiterwickeln? Und in dem Zusammenhang eben auch transportiere ich nicht die Bakterien mit der Zahnseide von Zahn zu Zahn. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, in eurem Mund sind extrem viele Bakterien. Und diese Bakterien interessiert es eigentlich relativ wenig, ob da nun auf der Zahnseide noch ein paar drauf sind, die ihr zum nächsten Zahnzwischenraum bringt oder nicht. Ja, das macht den Kohl einfach nicht fett. Und... Insofern ihr müsst nicht weiterwickeln aufgrund der Bakterien, weil das ist egal. Aber wenn da jetzt richtig Essensreste drauf sind, dann würde ich die schon entweder mit dem Finger abstreifen oder kurz unter Wasser abspülen, damit ja, ihr nicht die Essensreste in den nächsten Zahnzwischenraum reinschiebt. Wenn da nur ganz dünne weiche Belege drauf sind, ist es im Prinzip auch nicht schlimm. Aber Ihr könnt die ruhig abmachen, also weiche Belege müsst ihr nicht zwangsläufig immer nach jedem Zahnzwischenraum abwaschen oder abmachen. Ähm, grobe Speisereste, wenn da richtig was dran hängt, dann würde ich es schon abmachen, bevor ihr in den nächsten Zahnzwischenraum geht. Aber tendenziell müsst ihr jetzt auch nicht nach jedem Zahnzwischenraum das irgendwie abwaschen, sondern ihr könnt da wirklich ein paar hintereinander machen und wenn was dran ist, dann macht ihr es halt ab. Und das mit, mit den Bakterien, das ist wirklich egal weil ob da nun 1000 mehr oder weniger sind, das, das spielt bei der Summe an Bakterien in eurem Mund keine Rolle. Plus, die Bakterien an sich sind nicht das Problem, also nicht in erster Linie, sondern erst wenn sie längere Zeit auf den Zähnen sind und Zucker hinzukommt, dann können sie eben den Zucker in Säure umwandeln und das ist schädlich für die Zähne, macht also Karies. Aber dafür müssen die Zähne, Nein, dafür müssen die Bakterien eine gewisse Zeit auf den Zähnen sein. Also die sind nicht sofort schädlich, diese Bakterien. Und ihr habt dann ja die Zähne gereinigt und gesäubert und dann müssen die Bakterien erstmal wieder von vorne beginnen. Das ist wie wenn die eine Burg aufbauen in eurem Mund und ihr kommt dann mit der Zahnseide an und mit der Zahnbürste und zerstört diese Burg und die müssen wieder anfangen bei Null und erstmal wieder die Grundmauern setzen außen rum und dann das nächste Stockwerk und so weiter. Also die müssen erstmal wieder von vorne anfangen, sich diese Netzwerke aufzubauen. Und insofern ist es egal, ob an der Zahnseide jetzt ein paar Bakterien dran sind und in den nächsten Zahnzwischenraum kommen oder nicht. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Darf ich meine Zahnseide mehrfach verwenden? Also damit ist gemeint, darf ich die Zahnseide, die ich heute verwendet habe, am nächsten Tag und am übernächsten und so weiter nochmal benutzen, wenn ich sie abwasche. Ähm, das würde ich nicht machen, weil die Zahnseide, die franzelt ja auf und äh, das ist einfach der perfekte Nährboden für Bakterien. In dem Fall sind die Bakterien am nächsten Tag schon schlimm, weil die haben sich in den Stunden, sagen wir mal in 24 Stunden, extrem vermehrt. Also das da sind richtig viele Bakterien dann darauf und das würde ich dann nicht unbedingt verwenden. Also da lieber wirklich jeden Tag frische Zahnseide benutzen und nicht nochmal die gleiche benutzen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, in welcher Reihenfolge sollte ich dann Zahnseide und Interdentalbürsten verwenden? Also wenn ich beides benutze, in welcher Reihenfolge sollte das gemacht werden? Das ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge ihr das macht. Ich mache es so, dass ich erst Zahnseide benutze, um damit schon mal die groben Essensreste rauszubekommen, wenn da was ist. Weil, wenn ich sofort Interdentalbürstchen benutze, habe ich immer das Gefühl, ich komme, also wenn da wirklich mal was zwischensteckt, dann komme ich nicht richtig rein in den Zahnzwischenraum, weil die schon ohnehin sehr eng sind und ich sehr kleine Bürstchen brauche. Und wenn da noch was zwischensteckt, wird es noch schwieriger, sage ich mal. Und die Gefahr besteht auch eher, dass ich dann diese, den Essensrest noch irgendwo hindrücke, wo er nicht sein soll. Und deswegen nehme ich immer erst Zahnseide, um schon mal grob alles zu reinigen. Und dann bei den Interdentalbürsten sind es wirklich nur noch ganz feine Belege, die dann damit entfernt werden. Aber ihr könnt es theoretisch auch andersrum machen. Das ist dann die nächste Frage. Wie mache ich das mit der Zahnseide bei Kindern am besten? Also Kinder sind nochmal ein sehr ausführliches Thema, da würde ich noch mal ein extra Video drüber machen und wahrscheinlich interessiert das auch jetzt nicht jeden von euch, aber ganz kurz kann ich dazu sagen, bei Kindern sollten am besten ganz lange die Eltern das bei den Kindern machen, weil die Kinder das noch nicht selber können und am besten dann auch tatsächlich in dem Fall mit Zahnseide-Sticks. Dann kam noch die Frage, kann man Zahnseide selbst herstellen? Ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt, habe ich mich jetzt auch noch nicht so mit beschäftigt. Ähm, man kann natürlich irgendwie ein Seidentuch nehmen und das zerreißen in kleine Stücke, aber ich würde es tatsächlich lieber kaufen. Zahnseide ist heute ja meistens gar nicht mehr aus echter Seide, sondern aus Nylon. Es gibt noch welche aus Seide, aber die ist dann auch ziemlich teuer. Und ich würde sie einfach kaufen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man das wirklich selbst herstellen sollte. Aber vielleicht habt ihr eine Idee, vielleicht könnt ihr mich dann noch belehren. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum zerfasert je, fast jede Zahnseide so stark? Ja, das liegt eben einfach daran, dass es Nylon und nicht ein Nylonstück sondern ganz viele Nylonfasern. Und wenn ihr die benutzt, dann spalten die einzelnen Fasern sich auf. Also es zerfasert dann dadurch, durch die Benutzung. Das passiert wirklich bei fast jeder Zahnseide. Es gibt eine Zahnseide, wo es nicht ganz so schnell passiert wie bei anderer aber letztendlich... Wenn ihr mehrere Zähne damit benutzt habt, zerfasert fast jede Zahnseide, ist auch insofern nicht schlimm. In dem Fall könnt ihr tatsächlich ein bisschen weiter wickeln und ein Stück verwenden, was noch nicht ausgefranselt ist. Wenn ihr merkt, dass es immer an der gleichen Stelle zerfasert, also es ist immer der gleiche Zahnzwischenraum, wo das passiert, dann solltet ihr schleunigst zum Zahnarzt gehen, weil dann kann es sein, dass ihr dort eine Karies habt. Der Karies hat eine ganz raue Oberfläche und an der rauen Oberfläche zerfasert die Zahnseite natürlich schneller als an der glatten Oberfläche. Also es kann ein Hinweis darauf sein, dass da Karies ist, wenn es immer der gleiche Zahnzwischenraum ist. Muss nicht sein, ihr müsst jetzt nicht gleich Panik schieben, aber es sollte auf jeden Fall überprüft werden. Und was auch sein kann, ist, dass dort eine Füllung, also dass ihr da eine Füllung habt und der Füllungsrand nicht ganz glatt ist und nicht ganz gut mit dem Zahn abschließt oder ja, ausgewaschen ist und vielleicht mal erneuert werden sollte, wie auch immer. Also wenn ihr merkt, es ist immer der gleiche Zahnzwischenraum, solltet ihr auf jeden Fall das beim Zahnarzt abklären lassen. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Benutzt du wirklich jeden Tag Zahnseide oder gibt es auch Tage, an denen du sie nicht benutzt, zum Beispiel Partys? Also ich verwende jeden Tag Zahnseide. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich sie mal das letzte Mal nicht benutzt habe. Also ich nehme sie konsequent jeden Abend, egal ob es später geworden ist und ich müde bin oder nicht. Das hat bei mir einfach extrem hohe Priorität. Also ich kann nicht schlafen, wenn ich keine benutzt habe. Also wenn meine Zähne abends nicht ganz gründlich gereinigt sind, kann ich einfach nicht schlafen gehen. Bei mir hat es einfach extrem hohe Priorität. Warum hat es denn so hohe Priorität bei mir, muss man sich ja mal fragen. Und warum vielleicht bei euch nicht? Also warum, wenn, wenn ihr sie manchmal doch ausfallen lasst oder abends nicht so gründlich seid, dann solltet ihr euch einfach mal fragen und hinterfragen, warum das so ist, weil das hat immer einen Grund. Einerseits ist es natürlich die Priorität und es ist auch die Gewohnheit. Also wenn man etwas jahrelang macht, dann ist es einfach so drin, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du es ausfallen lässt, geringer ist. Aber die Frage ist halt, warum hat es bei einem so eine hohe Priorität und ist Gewohnheit geworden und bei dem anderen nicht? und das liegt im Prinzip daran, dass jeder mit jeder Handlung, die er macht oder eben nicht macht, etwas bestimmtes verbindet unterbewusst. Also es ist mit einer Reihe von Vorstellungen verlinkt. Und zwar geht es im Prinzip bei allem, was wir machen oder auch nicht machen, immer um zwei Dinge, und zwar pain und pleasure auf Englisch gesagt. Sprich auf Deutsch um den Schmerz, also die Angst und um die Freude. Also, also diese beiden Dinge, Schmerz, Angst und Freude, leiten eigentlich alle unsere Handlungen. Wenn wir jetzt also mal das Thema Zahnseide nehmen. Bei mir ist Zahnseide so hinterlegt oder Zähneputzen allgemein, die Zahnpflege. Wenn ich es nicht mache, ist es mit extrem viel Schmerz und Angst verbunden. Ich übertreibe jetzt mal, aber das ist bei mir unterbewusst hinterlegt. Dann läuft nicht bewusst, aber unterbewusst, eine Kaskade von Sachen ab, die passieren, wenn ich es nicht mache. Ich kriege Karies, ich kriege Zahnfleischentzündungen, ich muss zum Zahnarzt, also selbst auf dem Behandlungsstuhl, nicht als Arbeiter. Ähm, ich muss eine, vielleicht eine Spritze kriegen, ich habe eine Füllung, die ich mein Leben lang nicht mehr loswerde. Aus der Füllung, die muss immer wieder erneuert werden. Das heißt, ich habe für den Rest meines Lebens dort eine Baustelle, die alle paar Jahre irgendwann erneuert werden muss. Die Füllung kann jedes Mal größer werden. Es kann sein, dass ich sogar noch eine Wurzelbehandlung brauche. Ich dramatisiere es jetzt alles mal, aber das ist letztendlich der, die Abwärtsspirale von der ersten Füllung, die man macht. Und dann kann es auch sein, ja, dass sich der Zahn entzündet, dass, dass er irgendwann gezogen werden muss, dass ich eine Brücke brauche oder ein Implantat. Und diese ganzen Bakterien sind verbunden mit Krankheiten, die daraus entstehen können in meinem Kör Körper, Herz-Kreislauf-Krankheiten und, und, und, und, und. Also bei, bei mir ist es einfach mit so viel Schmerz verbunden, es nicht zu tun und im Umkehrschluss mit extrem viel Freude, es zu machen. Weil bei mir ist es auch, es steht für Schönheit, für gepflegtes Äußeres, für... Gesundheit, für ähm, ja, gut kauen können, für ähm, ein strahlendes Lächeln, weiße Zähne, also sehr viel Positives ist bei mir da hinterlegt und diese ganzen Sachen, ja, ich habe es jetzt auch mal ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es ist trotzdem letztendlich irgendwo bei mir hinterlegt und da müsst ihr euch einfach mal fragen, wie ist es bei euch hinterlegt, also womit verbindet ihr es oder verbindet ihr es nicht, wie ist bei euch Pain, Pleasure. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr jemand seid, ähm, der das gerne mal aufschiebt, dass ihr euch mal überlegt, woran liegt das und mir dass das einfach gerne mal schreibt, was denn bei euch hinterlegt ist im Unterbewusstsein, warum ihr es nicht macht oder eben auch warum ihr es macht, warum ihr vielleicht genauso engagiert seid wie ich bei der Zahnpflege. Das würde mich auf jeden Fall wirklich mal interessieren, äh, wie das bei euch ist. Und ja, jetzt habt ihr einen kleinen Exkurs bekommen zum Thema Psychologie des Menschen. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu lang geworden, aber ich fand das einfach mal wichtig, alle Fragen zusammenzutragen, die ihr so hattet, weil ich sonst immer allen einzeln antworte und ich dachte, dass, weil immer wieder die gleichen Fragen kamen, dass es bestimmt mehrere Leute interessiert. Darum habe ich jetzt nochmal ein, nee, ein Video zum Thema Zahnseide gemacht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, da, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.